Meine Damen und Herren, willkommen in diesem etwas geräumig geratenen, aber dafür gut gekühlten Saal, jedenfalls im Verhältnis zu den klimatischen Situationen außerhalb dieses Saales. Wie Sie alle wissen, wie man jedenfalls wissen kann, ist der wesentliche Bewegungsmodus moderner Gesellschaften der Stau. Und dieser Stau hat heute auch die Ministerinnen erreicht, die freundlicherweise die Einladung der DFG angenommen hatten. Und deswegen muss ich Sie sehr um Verständnis bitten dafür, dass wir etwas später anfangen. Frau Wanka ist auf dem Wege, aber das Ruhrgebiet ist verstopft und insofern dauert es noch etwas. Liebe Frau Reis, Exzellenzen, Generalkonsul und Abgeordneten des Landtags von Nordrhein-Westfalen, Magnifizenzen, Präsidentinnen und Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, verehrte Gäste, sehr herzlich begrüße ich Sie alle zur Jahresversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, zu einer Festveranstaltung, die neben manch anderem auch die Einheit und Vielfalt der DFG zur Anschauung bringt. Sie führt nämlich alle diejenigen zusammen, die das Förderhandeln der DFG ermöglichen, gestalten und begleiten, diejenigen, die die Zuwendungsgeber und die Mitglieder der Deutschen Forschungsgemeinschaft repräsentieren, diejenigen, die selbstlos und oft bewunderungswürdig intensiv, die ihre Erfahrung, ihr Wissen, ihre Urteilskraft in die Gremien und Begutachtungsverfahren der DFG einbringen, aber auch die Antragstellenden, die Mitglieder der Geschäftsstelle, die Freunde der DFG seien sie alle vielmals willkommen. Willkommen zu einer Veranstaltung, die auch in diesem Jahr dem Austausch über Forschung und die Grundsätze ihrer Förderung einen gewissen festlichen Rahmen geben will und dazu darf ich vorerst namentlich begrüßen als Vorsitzende der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz die Wissenschaftsministerin des Landes Rheinland-Pfalz, liebe Frau Reis, und nachher werde ich begrüßen können Frau Wanka. Es freut mich sehr, dass Sie unsere Einladung haben annehmen können und es ehrt uns, dass Sie für die Seite der Länder sogleich über Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik sprechen werden. Dieses Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik ist ja ein besonderes föderales Spannungsfeld. Es handelt sich um eine wissenschaftspolitische Gemeinschaftsaufgabe, die einen Vorzug unseres Forschungssystems begründet, das nämlich, wie die Wissenschaft selbst, das nämlich bemerkenswert, dezentral und pluralistisch ist, eine Gemeinschaftsaufgabe, die allerdings ohne stetige Aushandlungsprozesse. Prozesse auch ohne Bereitschaft zum Kompromiss schwerlich zu bewältigen wäre. Wie förderlich diese Bereitschaft zum vernünftigen Interessenausgleich ist, dies zeigen jene Beschlüsse von erheblicher Tragweite, welche Bund und Länder im Dezember vergangenen Jahres zu den drei großen Wissenschaftspakten gefasst haben. Beschlüsse, welche die DFG mit all ihren Partnerorganisationen dankbar und ausdrücklich begrüßt hat. Beteiligt an diesen Beschlüssen und an ihrer Umsetzung ist selbstverständlich auch das Land Nordrhein-Westfalen. Lieber Herr Staatssekretär Grünewald, schön, dass Sie das Land heute hier vertreten können, ohne dessen vorausschauende Hochschulpolitik wir kaum den 50. Geburtstag der Ruhr-Universität feiern könnten und damit zugleich die Erfolgsgeschichte eines tiefgreifenden regionalen Strukturwandels, der vor allem ja dies ist, die Geschichte eines bemerkenswerten Bedeutungszuwachses von Wissenschaft und Forschung. Deshalb ist es für die DFG eine besondere Freude, Magnifizenz, lieber Herr Weiler, dass sie mit ihrer Jahresversammlung bei Ihnen zu Gast sein darf in einem gastfreundlichen Haus. Meinen Dank dafür verbinde ich mit einer herzlichen Geburtstagsgratulation und unser aller, darf ich sagen, unser allerbesten Wünschen für die nächsten 50 Jahre ROB. Meine Damen und Herren, dem Austausch über Forschung und Forschungsförderung, so sagte ich, gibt die Jahresversammlung der DFG einen Rahmen. Gefüllt werden muss er noch. Es ist daher mit großer Freude, dass ich Sie, liebe Frau Bär, heute Abend hier begrüßen darf. Ihren Festvortrag widmen Sie der Wissenschaftsfreiheit als Gestaltungsaufgabe. Und damit ist in der Tat ist damit ein zentraler Wertbegriff von Gesellschaft überhaupt, von Wissenschaft im Besonderen ins Spiel gebracht, ins Gespräch gebracht. Ohne Freiheit sind die intellektuelle Produktivität, die Innovationskraft, und Leistungsfähigkeit von Wissenschaft nicht zu denken und auch nicht jene Erkenntnisse zu denken, die in dem Sinne wahrhaft neu sind, dass sie unsere Erwartungen eben nicht bestätigen, sondern durchbrechen. Ohne Freiheit könnte von der Funktionsvielfalt von Forschung und Lehre, von der Fülle der direkten und indirekten, der Manifesten und latenten, der Kurz, der Mittel, der langfristigen Wirkungen nicht die Rede sein, die sich mit den Wissenschaften in modernen Wissenschaftsgesellschaften verbindet. Ohne Freiheit würde es jenen Reichtum der Disziplinen, der Ansätze, der Ideen, der Theorien, den Pluralismus der Formen und Perspektiven von Wissenschaft und Forschung, es würde ihn überhaupt nicht geben, jenen Pluralismus der Formen und Perspektiven, vermittels dessen allein wir uns in der Überkomplexität unserer Welt allenfalls bewegen können. Von der Art zentraler Bedeutung ist die Freiheit von Wissenschaft, dass man geneigt sein könnte, sie für eine Selbstverständlichkeit zu halten. Doch das ist sie nicht. Sie ruht auf einem normativen Fundament, das keineswegs je schon und überall anerkannt wäre. Ein Fundament, das vielmehr immer neu zu erstreiten und zu verteidigen ist und dessen Geltung und praktische Durchsetzung unentwegt kontinuierlich reproduziert werden muss. Und das ist im Übrigen auch nicht überraschend. Die Freiheit der Wissenschaften stellt ja ein beachtliches Wagnis dar. Ein Wagnis einerseits für Gesellschaft und Staat, die sie als verfassungsmäßiges Privileg gewährleisten, die aber auch verpflichtet sind, die Wahrnehmung dieser Freiheit zu ermöglichen durch verlässliche Organisation und auskömmliche Finanzierung von Wissenschaft und die dennoch dazu bereit sein müssen, vom direkten Durchgriff auf die Wissenschaft abzusehen. Andererseits ist diese Freiheit indes auch ein Wagnis für die Wissenschaft selbst. Freiheit erzeugt Entscheidungszwang. Da nicht alles zugleich erforscht werden kann, müssen Forschungspräferenzen ausgehandelt werden und mit ihnen stellen sich Fragen von institutioneller Ausrichtung, von Organisationsstrukturen und Mittelallokationen und in unserer globalen Welt selbstverständlich zugleich auch Fragen der Zusammenarbeit über die Grenzen von Institutionen wie über die Grenzen von nationalen Wissenschaftssystemen hinaus. Freiheit erzeugt Entscheidungszwang. Und wer entscheidet, dem kommt Verantwortung zu. Verantwortung dafür, dass ein Forschungsprojekt gelingt oder scheitert. Und auch solchem Scheitern kann ein Erkenntniszuwachs innewohnen. Verantwortung dafür, dass Forschungsstrukturen auch leisten, was sie sollen, dass institutionelle Strategien aufgehen oder dass sie revidiert werden. Aber eben diese Freiheit zur Verantwortung auf diese wissenschaftliche Wagnisse kommt es entscheidend an, denn in ihnen steckt die wichtigste Produktivkraft sehr guter Forschung. Wissenschaftsfreiheit bedeutet nicht viel ohne intellektuelle Wagnisbereitschaft. Und dass diese, dass sie immer wieder und stetig gepflegt werde in Freiheitsvertrauen wie in Freiheitsverantwortung, dies ist konstitutiv dafür, dass Leistungskraft und Leistungshöhe des Wissenschafts und des Forschungssystems sich auch in Zukunft entfalten können. Über alle Organisationsegoismen hinaus ist es aus diesem Grunde so besonders zu würdigen, dass die Regierungschefs von Bund und Ländern mit ihren Entscheidungen vom Dezember letzten Jahres nicht nur mittelfristig verlässliche Finanzierungsperspektiven für das Wissenschaftssystem schufen, sondern dass sie zugleich ihr Freiheitsvertrauen in die Wissenschaft bekräftigten. Der Pakt für Forschung und Innovation 3 und die Verlängerung einer zudem erhöhten Programmpauschale setzen die seit Jahren sehr positive Entwicklung der Forschungsfinanzierung in der Bundesrepublik weiter fort. Die BAföG-Vereinbarung macht auf der Seite der Länder dauerhaft erhebliche Mittel auch für die Grundfinanzierung von Hochschulen frei. Und überdies kann sich der Bund mit der jahrelang geforderten, jetzt endlich realisierten Grundgesetzänderung künftig unter bestimmten Voraussetzungen auch seinerseits an dieser Grundfinanzierung beteiligen. Vor allem aber ist die Grundsatzentscheidung von Bund und Ländern zur Weiterentwicklung der Exzellenzinitiative ein wichtiger Ausdruck politischen Vertrauens in die Wissenschaft und in deren Freiheit und Verantwortlichkeit. Und es ist freilich keineswegs grundlos so, denn die bisherigen Runden dieses besonderen und aufsehenerregenden Forschungs- und Universitätswettbewerbs. Die bisherigen Runden haben nicht allein eine schwer beschreibbare Fülle neuer Erkenntnisse und Forschungsperspektiven im gesamten Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen hervorgebracht. Sie haben daneben eine ungeahnte institutionelle Dynamisierung des deutschen Wissenschaftssystems in Gang gesetzt. Sie haben die Rahmenbedingungen universitärer Spitzenforschung spürbar verbessert und die bisherigen Runden der Exzellenzinitiative Sie haben die Rolle, die Funktion der Universitäten im Wissenschaftssystem und die Leistungskraft der Universitäten deutlich gestärkt. Und damit ist nicht zuletzt der internationale Rang und das Ansehen deutscher Spitzenforschung im Ausland erheblich gestiegen. All dies indes gerade deshalb, weil das Förderkonzept der Exzellenzinitiative entscheidend auf die institutionelle wie die intellektuelle Wagnisbereitschaft der Forschenden und ihrer Universitäten gesetzt hat. Und das, meine Damen und Herren, das sollten wir bewahren, wenn es nun darum geht, die Förderfunktionen der Exzellenzinitiative mit Bedacht so weiterzuentwickeln, dass zwar nicht die bisherigen drei Förderlinien der Exzellenzinitiative einfach fortgeschrieben werden, dass aber gleichwohl die funktionale Differenzierung des Universitätswesens befördert wird. Die Exzellenzinitiative, um es ein klein wenig provokativer zu sagen, die Exzellenzinitiative ist nämlich kein Nivellierungs-, sie ist ein Diskriminierungsinstrument. Sie unterscheidet, sie differenziert zwischen sehr guter und allerbester Forschung. Sie verabschiedet die Einheitsfiktion, sämtliche Universitäten seien imstande, sämtliche Wissenschaftsfunktionen über alle Fächer hinweg auf demselben Qualitätsniveau wahrnehmen zu können. Und richtig und legitim scheint dies Insofern die Exzellenzinitiative ja eingeordnet ist in ein System arbeitsteiliger Instrumente der Wissenschaftsförderung, das Paket der Pakte, wenn Sie so wollen, ein Paket, in welchem auch die Lehre, auch die normale Wissenschaft, auch andere Hochschultypen als die Universitäten zu Anerkennung und zu Finanzierung kommen. Der bisherige Erfolg der Exzellenzinitiative hängt unzweifelhaft an ihrer klaren Fokussierung auf die Spitzenforschung an den Universitäten. Deswegen macht die DFG, wie immer die Architektur der neuen Bund-Länder-Initiative auch aussehen mag, deswegen macht die DFG einen entsprechenden Vorschlag. Wir nennen ihn mit der uns eigenen und in der Wissenschaftspolitik ja hochgeschätzten sprachlichen Virtuosität, wir nennen ihn Exzellenzzentren. Und wir bezeichnen damit ein wettbewerbliches Förderinstrument für Maßnahmen zur universitären Schwerpunktbildung in einem definierten Forschungsfeld zur Bündelung aller einschlägigen Kompetenzen, sodass sich die Universitäten zu Zentren institutionsübergreifender regionaler Forschungszusammenhänge mit internationaler Strahlkraft entwickeln können. Dass dabei die Förderung promovierender und promovierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ebenso ermöglicht ist, wie die Verbesserung der forschungsorientierten Lehre, das halten wir für selbstverständlich. Weniger selbstverständlich, aber gleichermaßen wichtig ist, dass die Exzellenzzentren zu einem formoffenen und variablen Förderformat werden, das sich unterschiedlich dimensionierten Projektmaßnahmen ebenso flexibel anpassen kann wie den jeweiligen Gegebenheiten verschiedener Forschungsfelder, Strukturen und Organisationsumgebungen. Nicht Größe würde also entscheidend sein, sondern wissenschaftliche Qualität. Und die entfaltet sich in der Zeit, weswegen es gut ist, dass die neue Bund-Länder-Initiative einen Zeithorizont vorsieht, der auch längere Förderperioden als bisher in der Exzellenzinitiative zulässt, Weswegen neben neuen Exzellenzzentren auch bisher als Exzellenzcluster geförderte Projekte an diesem Wettbewerb sich sollten beteiligen können. Schon diese Eckpunkte, meine Damen und Herren, lassen deutlich werden. Exzellenzzentren würden unserem Vorschlag zufolge eben jenen Grundsätzen gehorchen, die sich auch bisher in der Exzellenzinitiative als wirkungsreich und tragfähig erwiesen haben. Ich meine damit erstens Responsivität, also die Orientierung des Wettbewerbs an den Belangen der universitären Spitzenforschung, ich meine zweitens Flexibilität, also die Gestaltungsfreiheit sowohl der Forschenden hinsichtlich ihrer Forschungsfelder wie auch der Universitäten hinsichtlich der jeweils notwendigen Forschungsstrukturen und ich meine damit drittens den Grundsatz von wissenschaftsgeleiteten Entscheidungsfindungsprozessen. Dieser Grundsatz impliziert übrigens, lassen Sie mich das hinzufügen, er impliziert, dass nicht das Zählen und das Messen von sekundären Indikatoren Grundlage jeder Förderentscheidung ist, sondern das argumentativ begründete wissenschaftliche Qualitätsurteil. Diese Grundsätze, die Grundsätze der Responsivität, der Flexibilität, der Wissenschaftsgeleitetheit von Förderentscheidungen, sind übrigens auch Leitwerte, für die die DFG überhaupt und für die Weiterentwicklung ihrer Förderinstrumente und für die Systematik ihres Förderportfolios im Besonderen. Es sind Grundsätze und es werden die Grundsätze der DFG bleiben und zwar schon deswegen, weil an diesen Grundsätzen die praktische Geltung des Prinzips der Wissenschaftsfreiheit hängt, die Freiheit der Wissenschaft zur Entscheidung und Verantwortung. Prinzipien und Praxis Prinzipien und Praxis des Förderhandelns der DFG sind auf diese Freiheiten hin angelegt. Förderinstrumente und Verfahren gewährleisten den Forschenden Wahlfreiheiten und Entscheidungsmöglichkeiten und sie rücken zugleich ihre Verantwortung zum begründeten wissenschaftlichen Urteil ins Zentrum aller Begutachtungen, Bewertungen und Entscheidungen Sie bewirken die Förderung dessen, was Forschende als, Forschungs-, als förderungswürdig identifiziert haben, und zwar so, dass dabei immer wieder das wissenschaftliche Spezialinteresse und die Vielfalt der gesamten Wissenschaften ebenso aufeinander abgestimmt werden müssen wie die unterschiedlichen Organisationsbereiche der Wissenschaft. Darin steckt eine beachtliche integrative Kraft der DFG. Sie erwächst daraus, dass die Förderorganisation alle, alle die in und für sie arbeiten, dass sie also sehr viele von ihnen in der angedeuteten Weise auf Entscheidungsverantwortung verpflichtet. Mit ihren Förderinstrumenten und der Güte ihrer Verfahren öffnet sie einen Raum den For der Forschenden die Entfaltung steter intellektueller Wagnisbereitschaft ermöglicht. Das klingt viel weniger nüchtern, als es gemeint ist. Jedenfalls aber ist es das, woran wir arbeiten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.